Es ist Nikolaus. Juhu! Und ich habe natürlich auch schon was im Stiefel gehabt. Und du ja vielleicht auch. Vielleicht Nüsse oder Mandarinen oder ein Schoko-Nikolaus? Aber hey, ist das ein Schoko-Nikolaus? Nein, das, das ist ein Schoko-Nikolaus. Und warum der so aussieht, wie er aussieht, das erfährst du jetzt. Es war einmal in einer Hafenstadt, die hieß Myra. In der Stadt lebte ein gutmütiger Bischof. Das ist so etwas wie ein Pfarrer. Und der hieß Nikolaus. Und es lebte dort auch ein Mann, dessen Frau schon gestorben war, zusammen mit seinen drei Töchtern, die alleine großzog. Eines Tages, als die Nikolaus, wie sich die drei Töchter unterhielten. Sie sagten, wir würden auch gerne heiraten, aber unser Vater muss uns alleine ernähren und hat leider zu wenig Geld, um eine Hochzeit auszurichten. Daher müssen wir arbeiten gehen oder gar verkauft werden. Und sie hatten Angst. Da hatte der Bischof Nikolaus Mitleid mit den Kindern und schlich sich des Nachts an ihr Fenster. Er nahm einen Klumpen Gold und warf ihn durch das geöffnete Fenster des ersten Mädchens so, dass er in ihrem Stiefel landete, damit er nicht so laut auf dem Boden aufschlüge. Als die Tochter das am nächsten Tag sah, freute sie sich sehr und lief gleich zu den anderen Familienmitgliedern und erzählte davon. In der folgenden Nacht kam Nikolaus wieder, er stellte sich diesmal an das Fenster des zweiten Mädchens und machte es genauso. Da wunderte sich der Vater sehr und wollte wissen, wem er für diese Güte zu danken habe. In der kommenden Nacht stellte sich Nikolaus an das dritte Fenster und warf den Plumpen Gold in einen der Stiefel der dritten Tochter. Dieses Mal aber hatte sich der Vater auf die Lauer gelegt. Nikolaus und dankte ihm sehr. Die Familie hatte nun genug Gold, um nicht mehr in Not zu geraten. Sie konnten sich genug Essen kaufen und die Töchter konnten schließlich sogar noch heiraten und eine eigene Familie gründen. Am nächsten Tag freuten sich die Kinder sehr und mit ihnen die ganze Stadt. Bischof ist also gewesen. Darum hat er auch so eine Mütze auf und diesen Stab in Hand. Die Mütze auf dem Kopf mit dem Kreuz, die nennt man Mitra. Und der Stab, das ist ein Hirtenstab, weil er sich um die Menschen kümmern soll, der Bischof, wie der Hirte um die Schafe. Aber das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt. Wir jedenfalls freuen uns wenn wir zu Nikolaus etwas in unserem Stiefel finden, so wie die Kinder und Menschen früher sich gefreut haben, wenn sie von St. Nikolaus beschenkt worden sind, vom Bischof Nikolaus. Und für heute wünsche ich euch noch einen richtig gesegneten Tag. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich